Gewinnen wir nicht, sterben wir. Gewinnen wir, leben wir weiter. Wenn wir nicht kämpfen, können wir nicht siegen. Kämpfer. Kämpfe! Kämpfe.